Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute möchte ich mit dir mal über vier Routinen sprechen, die deinen Alltag nicht nur während der Corona-Zeit, sondern generell deutlich effektiver gestalten. Also ich würde sagen, lass uns mal loslegen. Also, lass uns direkt mal mit der ersten Routine starten. Und zwar ist es ganz klassisch die Morgenroutine. Und ich weiß, es sind schon bestimmt eine Milliarde Videos, so mindestens eine Milliarde Videos da draußen zum Thema Morgenroutine. Aber ehrlicherweise ist es einfach ein ganz, ganz essentieller Punkt, dass du auch wirklich eine Routine hast, die du tagtäglich durchsiehst. Das solltest du auf der einen Seite unter der Woche machen, aber auch natürlich am Wochenende, weil du sonst, oder weil dir sonst die beste Routine nicht, nichts bringt, wenn die nur zu 70 oder 80 Prozent sozusagen eingehalten wird. Ne? Und es geht auch gar nicht darum, ...dass du um 3.30 Uhr aufstehst, eine Stunde Sport machst, einen Liter Wasser trinkst, zwei Zitronen auspresst und eine Stunde meditierst. Darum geht es gar nicht. Es sind natürlich Möglichkeiten, die man hier mit einbauen kann. Es geht einfach nur darum, dass du irgendwas Konstantes hast was dich sozusagen auf den Tag vorbereitet. Denn diese erste, lass es 10 Minuten oder die erste halbe Stunde sein nach dem Aufstehen, die bestimmt den Pace deines Tagesablaufs. Das heißt, wenn du in der ersten halben Stunde einfach nur Zeit damit verbringst, um produktiv und abgelenkt zu sein und, und dich und reaktiv auf irgendwelche Einflüsse, sei es Instagram oder Netflix oder was auch immer sozusagen zu, zu reagieren, dann wirst du auch den Tag über halt einfach nicht proaktiv auf Dinge äh, hingehen, konzentriert sein, richtig Lust haben zu dominieren, sondern du wirst einfach immer wieder abgelenkt sein, immer wieder der Versuchung nachgehen, auf Instagram zu sein, mal eben hier ein bisschen was zu checken, im Facebook Messenger zu sein oder was auch immer. Und das sind einfach Dinge, wo du für dich mal morgens eine konstante Routine einfach aufbauen sollst, um den Tag auch richtig zu starten. Wie gesagt, Es gibt mehrere Möglichkeiten, du kannst ein bisschen Sport machen, du kannst auch mal ganz kurz einfach nur drei Minuten meditieren, Hauptsache irgendwas, was dann wie gesagt konstant für dich ist. Und da haben wir auch auf unserem Kanal schon mal ein Thema, ein Video zum Thema Morgenroutine gemacht. Das kannst du mal hier oder hier oben rechts in dem kleinen Infokasten dann sehen. Da kannst du dir die einzelnen Punkte anschauen, die es letztendlich oder die man in der Morgenroutine umsetzen kann. Sehr gerne mag ich einfach zwei oder drei Punkte, lesen, meditieren und ein bisschen Sport machen. Oder halt generell wirklich an Sport machen, weil ich bin eher der Typ ist persönliche Präferenz, dass ich lieber Morgensport Sport mache und dann abends dafür halt länger fokussierter arbeiten kann und nicht noch weiß, okay, ich muss noch ins Fitnessstudio oder was so immer gehen und das ist sozusagen eine Möglichkeit. Die zweite Routine, die ich mit dir ansprechen möchte, ist die gesamten Tagesaufbaus, dass du für dich halt schaust, okay, wie sieht mein Tag generell aus und die Struktur auch einhältst, dass du sagst, okay, vielleicht bist du Student und weißt, okay, von 8 bis 16 Uhr kann ich selber relativ wenig planen, weil ich dann in der Uni bin, dann ist es auch vollkommen fein, dann hast du auch da jetzt keine... Business Verpflichtungen, aber dann planst du für dich halt von 17 bis 21 oder was auch immer, wo auch immer du letztendlich an deinem Business arbeitest. Und das solltest du in also eher auf Makroebene, jetzt gar nicht so sehr auf Mikroebene planen, weil, weil die Mikroebene werden durch deine Aufgaben bestimmt. Aber du solltest gucken, okay, welche Punkte mache ich wann, in welcher Phase. Das heißt, in der ersten Phase solltest du das es jetzt morgens, wenn du jetzt keine, keine anderen Verpflichtungen hast, wenn du nur in einem Business arbeitest, solltest du nur in dieser Deep Work Phase ähm, sein, dass du alles andere ausmachst, kein Kontakt, kein, kein, äh, kein Handy anhast, dich nicht irgendwie ablenken lässt und einfach nur in der Deep Work Phase bist, wo du fokussiert an den wichtigsten Aufgaben arbeitest. Dieses klassische ähm, The One Thing Prinzip, dass du halt die wichtigste Aufgabe morgens direkt ähm, am Tag hast, die wichtigste und die, äh, wenn es übereinstimmt, mit, auf die du eigentlich am wenigsten Lust hast, also notwendig dafür ist, dass sie auch relevant ist, weil sonst ähm, bringt es natürlich gar nichts, nur die Aufgaben zu machen, auf die du keine Lust hast, wenn sie aber nicht förderlich sind. Und dann das Ganze halt für dich einzuteilen, dass du sagst, okay, danach mache ich dann die und die Aufgabe immer ein bisschen, danach äh, antworte ich dann mal auf Mails, auf, auf Kundenanfragen, auf was auch immer und danach bin ich dann in der Zone, dass du einfach wirklich von dir aus die Dinge machst und nicht einfach nur Dinge so abarbeitest, wie sie gerade reinflattern, wie andere Leute irgendwas von dir wollen. Denn dann verlierst du, sagen, oder bist du nicht mehr in dem, im, im Driver-Seat, sagen, nicht mehr die Person, die, die das Steuer in der Hand hat, sondern du wirst von anderen Einflüssen ähm, beeinflussen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und die dritte Routine ist eigentlich die ähm, Abendroutine, dann ganz klassisch. Denn auch hier brauchst du, wieder, äh, oder ich jetzt ehrlicherweise... Für mich auch gesehen, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn du abends nochmal so eine Reflexion über den Tag machen kannst, dass du schaust, okay, was ist heute passiert, aber auch den nächsten Tag vorbereitest, um so einen Shutdown zu haben. Weil sonst als Unternehmer, als leidenschaftlicher Unternehmer, als jemand, der ein Business aufbaut, arbeitest du sonst eigentlich immer. Du bist immer im Kopf am Arbeiten, was kann ich jetzt noch machen und da habe ich eine Idee und da habe ich eine Idee. Und wenn du abends dann wirklich so einen Shutdown machst, dass du weißt, okay, hier jetzt ist wirklich offiziell mit einer Routine mein Arbeitstag beendet, dann fühlt es sich auch einfach mal gut an, dass du weißt, okay, ich bin jetzt gerade nicht in dieser Workzone drin. Und das sorgt auf der einen Seite dafür, dass du beruhigt sozusagen schlafen gehen kannst, auf der anderen Seite aber auch in dieser Zeit, wenn du in der Workzone bist, noch effektiver bist. Und das ist einfach eine Routine, da solltest du einfach mal den nächsten Tag planen, genau würde ich auch da wieder wissen, okay, was steht an, was hast, hast du zu tun, und da auch einfach mal dann für den jetzigen Tag abschließt. Und die letzte Routine, die ich noch mit dir ansprechen möchte, die ist jetzt nicht auf Tagen oder, ähm, oder, oder stündlicher Basis, sondern eher noch ein bisschen auf der Meta-Ebene. Und zwar ist, sind das einfach Reflektionen über dich und über dein Unternehmen. Das heißt, du solltest auf wöchentlicher oder monatlicher oder quartals, ähm, quartärlicher oder auch auf allen Bereichen letztendlich mal über dich und dein Unternehmen reflektieren. Dass du halt schaust, okay, wo stehe ich gerade, an welchem Punkt. Das heißt dass du ähm, von, der, von, von, der, von der niedrigeren Ebene in kurzen Abständen, das heißt auf wöchentlicher Basis, reflektierst du vielleicht immer über die Woche, auf monatlicher Basis, über den Monat und auf quartärlicher Basis, über das ganze Quartal, dass du halt auch wirklich Erkenntnisse, die du in dieser Zeit gesammelt hast, wieder neu umsetzen kannst, wieder größere Schritte machen kannst, wieder auch mal diesen unternehmerischen Kompass in die richtige Richtung leiten kannst, weil du natürlich äh, als Unternehmer auf, äh, auf, auf, einem, auf einem, einem Schiff bist und die richtige Richtung immer einschlagen kannst. Und wenn du zu sehr im Daily Business bist, dann verlierst du ein bisschen das Gefühl dafür, okay, wohin geht die Reise eigentlich, weil du die Dinge umsetzt, die sozusagen die Richtung eigentlich bestimmen und dann musst du wieder ein bisschen nachadjustieren und das können wir am besten, wenn wir auf der, von, der Vo von der Vogelperspektive her einfach drauf schauen. Das waren einfach vier Routinen, die ich dir ganz gerne mal mitgeben könnte, die deinen Alltag ähm, als Unternehmer oder aber auch in, egal in welcher anderen Position du gerade bist, äh, deutlich, deutlich produktiver gestalten können und das waren Punkte, die mir wichtig waren und deswegen würde ich jetzt sagen, war es das auch mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.